Deswegen Für mich sollen die Studierenden vor allem erkennen, dass sie zukünftige Wahrnehmungsexperten sind. Das heißt, sie müssen bei sich selbst anfangen, eine Wahrnehmungsexpertise aufzubauen, wie sie auf bestimmte Situationen, auf bestimmte ähm, Gegebenheiten reagieren und diese Reaktion lernen zu managen und für sich selbst eben auch zu steuern. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ich hoffe doch sehr. Wir <lacht> so. meistern das schon. Fluss also Hier sind Poolstab, ja. hier, sind ja. hier sind Das sind klar, der ist der Fluss. Gerade eben, wo wahrscheinlich hier einen Weg gesehen. Ja, da sind wir gerade drüber, Rüber und dann halt da. Die Idee war halt, dass wir jetzt hier rechts angehen und dann hier durch. Das war unser Plan, ne? Genau, aber ähm, ich denke mir halt, wenn hier ein Weg wäre, dann hätten sie auch gleich die Lift ganz nach unten bauen können. Da oben geht es nämlich gerade nicht weiter. Da ist eigentlich nur, ich glaube eine Schlucht, eine kleinere. Hoch. Ja, ich weiß nicht noch, so ein kleiner Weg ist, probieren wir mal aus, ob das klappt hier. Gar nicht weiter? Kommt Gatte. Oh, alles klar. Hier, kommt Gatter. so, ja gut. Ach, Kann man die das Gatter aufmachen? Muss hingehen. Also hier ich ja. ich sehe das Dann wohl das das echt immer gesehen. Mhm. Also Deswegen glaube ich nicht, dass wir so, nicht, so falsch sind. Also mittlerweile vielleicht. Aber hier <lacht> war es zumindest nicht. Ja. Wenn wir nicht einmal vom Weg abbekommen, zweimal. Umso frischer sind wir.